Hi, bloggy vlog. Hi, bloggy vlog. Outfit of the day. Mhm. Und da ist total Jimmy Schaikloch. Total Whitney Simmons. Ich ähm, bin im Blostershow. <lacht> <lacht> <Das hat>, ähm, <lacht> liegt doch da Wie siehst du denn schon wieder aus? Wir sind gerade zu weit gelaufen. Wir dürfen jetzt wieder zurück. Ja. Wir sehen hier einen Chestnut Mochi und angert im Asia-Supermarkt und ich hätte jetzt meinen ersten Mochi, der nicht mit Eis gefüllt ist, erst mal. Wir haben es wieder geschafft. <lacht> Tell us what's going on. Also wir laufen hier gerade durch Tokios Mitte in Düsseldorf. Und ich zeige Bianca gerade hier das Nico Hotel. Davon was hat es damit aufsicht? Da verbleiben <lacht> wir meistens, wenn wir hier so offen gehen. Genau. <lacht> also richtig schön, schon also also richtig richtig Du und deine Schwester und ich Genau, genau. Bianca kommt nochmal mit, ich zeig dir das so. Ja, wir haben gut eingekauft. Und jetzt laufen wir ein bisschen rum, gucken was hier gibt. Drehen nachher noch ein paar Reels. Und ja. Woher ist ein Outfit? Ich war so sauer, weil ich konnte das am Anfang fast gar nicht kaufen. Da habe ich mein Handy rumgeschmissen. Dann habe ich es nochmal versucht, dann habe ich es bekommen. Also danke lieber Gott. Hier gibt es den besten Bubble Tea. Ja, so. Guten Tag. Wollen Sie Lamen? Ich bin auch dabei. Wollen Sie Lamen? Lamen zum halben Preis. Halb Preis für Fleisch. Ja das, das ist echt rassistisch, zu berechnen. Was machst du denn hier? Wir waren jetzt gerade bei Urban. Wir haben da schöne Bilder gemacht, die werdet ihr auch noch zu sehen bekommen, in so einem Fotoautomaten. Mhm. Ähm, dann waren wir dann noch bei Decathlon, haben da aber nichts geholt und jetzt gehen wir zum nächsten Gaming-Store oder so. Da müssen wir noch einen do kaufen. Hier Runa. Runa heißt es, glaube ich. Mal gucken, was Runa so hat, also das ist so Mangas und Figuren und so. Mal gucken, ob die geile Funk-Obs haben. Ja, ich filme mich zwar von unten, aber eigentlich sollte ich nicht von oben filmen, weil sonst habe ich so ein Doppelkinn. Du bist so dumm, ey. Also, erstes Reel ist gedreht. Gescriptet by me. <lacht> <lacht> Kameramann gewesen. Ja sicher, muss ja. ne? Also mach schon gerne, ne? Wo ich schon mal so gesagt <lacht> hab. Gehen wir gleich Richtung Rheinufer und wollen noch ein paar Bilder machen. Und ähm, ja. Genau. Und so, wir ist jetzt auf dem Rückgewicht mit Auto. <lacht> genau. Weil es ist, ist erledigt. Es ist sehr kalt. Äh, hoffentlich durch den Block. Enjoyed. Enjoyed. Enjoyed. Und äh, unsere Links sind in der Beschreibung unten. Und wir sehen euch im nächsten Video. <lacht>